Hallo, ich bin Jan, das ist Domani. Äh, wir trinken gerade wieder Kaffee. Ich finde viel wichtiger. Kuchen. Viel wichtiger. Es gibt einen Kuchen. Heute ist nämlich mein Nicht-Geburtstag. Genau. Deswegen machen wir jetzt gerade Kaffeepause. Abends um sieben. 18.42 Uhr, naja. Wir waren heute in Osaka-Downtown. Was heißt war Osaka-Downtown? Ja, so ziemlich. Das? Also es war innerhalb des Osaka-Bahnrings und äh, Endstation von unserer grünen Linie hier. Ja, und deswegen sind wir mal dahin gefahren, hatten viel vor und haben dann gemerkt, dass einige Sachen gar nicht so einfach sind. Ja, das Problem war einfach, dass wir äh, die Map war irgendwann war offline und wir dachten, aber die Sachen, ich habe am Vorabend... Punkte rausgesucht und mir die markiert und ich dachte die sind bei Offline einfach auch noch markiert hm. ne wahnsinnig nee. also sie waren dann einfach weg und mit diesem, hey überall in Japan hat man äh, Wi-Fi. Mm -mm. Nee, hat man einfach nicht <lacht> also äh, das äh, wir hatten zwei hatten wir zwei Spots wo wir dann Free Wi-Fi bekommen haben ja Na, einmal im Einkaufszentrum und, und bei dem Turm da und beim Turm und beim Turm ja, aber ansonsten keine Chance reinzukommen. Ja, und an der Bahnstation. Also ich bin in der Bahn bin ich diesmal nicht reingekommen. So. Aber eigentlich müsste ich reinkommen, das stimmt. Mhm. Genau, deshalb hatten wir keine. Also ist ja auch cool. Also da sage ich mhm. ja gar nichts, weil ist ja dann auch witzig. Dann guckt man mal und schaut, wo man ja. hinkommt. Erfahrungswerte, die wir sammeln. Mhm. Also Free Wi-Fi ist gar nicht so einfach. Selbst wo Free Wi-Fi dran steht, ist nicht immer Free Wi-Fi. -Wi <lacht> Muss man dann doch irgendein Passwort eingeben, was man nicht kennt. Aber eigentlich an sich ist es jetzt nicht. Also man findet seine, seinen Weg oder. Mit genau. Umwegen. Ja, und Problem war ja eigentlich nur, dass Google Maps die Points of Interest, die man sich da gesaved hat, einfach offline nicht darstellt, was technisch überhaupt kein Problem wäre, weil den Punkt zu speichern lokal, weil das sind die wenigsten Daten, weil das Kartenmaterial kann er ja auch speichern vom Ort. Egal, aber ist eigentlich ja gar nicht so wichtig. Also... Doch, das möchte ich hier festhalten als Informatiker, <lacht> dass das technisch sehr einfach wäre und Google es einfach nicht auf die Reihe bekommt. Vielleicht haben wir irgendwas. Häkchen, nee, was meistens ist es ja gar nicht die Maschine oder so. Ne? Nee, <lacht> meistens ist es ja meistens der gar nicht User. Gar, meistens ist gar nicht kaputt. Meistens ist gar nichts kaputt, man ist einfach nur zu blöd. Ja eben, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das auch der Fall gewesen. Ja, vielleicht. Genau, weil ich hatte mir eigentlich ein Passports markiert und ich wollte heute zu einem, äh, ich sag das ganz lapidar, so einem Löwentempel, Schrein, Schrein mhm. kein Tempel, ein Schrein. Ja, da sind wir am Ende dann doch nicht hingekommen, weil in die andere Richtung gelaufen sind und dann wo wir herausgefunden äh, haben, dass der woanders ist, stand dabei aber schon auf der Maps, dass er bald zumacht. Und schließt, also hat, hat sich leider nicht mehr rentiert. Das aber klingt jetzt alles so negativ. Ja, gell, ich es <lacht> ja auch nee, es war Nee, jetzt mal Obwohl nee, ich muss sagen, ich bin echt Ich glaube, ich habe schon vorher überlegt, den Tag kann ich glaube ich in zwei Wörter zusammenfassen. Piu, piu. <lacht> <lacht> Du hast dir ja vorher schon überlegt, was du im Podcast sagen wirst. <lacht> guter war, guter Paderwan. Ja, ich habe mal kurz dran, über, also nachgedacht, habe gedacht, wenn du einen Podcast machst, wie würde ich den Tag zusammenfassen? Piu, piu. Ja, ich finde, das war die Quintessenz unseres Tages. Es ist ein Mindfuck da drüben, da drüben in Ursache. Es blinkt und es ist... Busy und es ist so viel, du kannst es gar nicht wahrnehmen. Also es ist so. Und alles ist super kleinteilig. Also ich kann keinen. ich krieg keinen Überblick über die Sachen. Also Dann machen wir es doch mal ganz schnell und von vorne. Also wir sind zuerst. Aber ich sehe schon, der wird wieder zwölf Minuten oder so. Mhm. Ist okay, die Leute wollen ja auch was mitbekommen. Ich sehe, du, du ist da Kuchen nebenbei. <lacht> Ja. <lacht> Natürlich so wurde das doch ach, Red du mal bitte. Wir sind ähm, zuerst genau. Ah, kack. ich hab's sie vergessen. Du hast dann auch nicht zur Hand, oder? Jetzt musst du kurz reden. Ich habe nämlich, ähm, wir haben nämlich uns heute was geleistet. Mm. Stimmt, wir haben Wir uns sind was jetzt machen. nämlich noch mehr Citizens of Osaka geworden, das stimmt. Äh, weil wir uns nämlich diese tollen, gibt's auch noch mal auf dem Foto dann. Ikoka, scheiße, ich weiß gar nicht, wie man das so ausspricht. Sag mal, IC Osaka, Kart, irgendwas äh, geleistet haben. Das sind nämlich Karten, mit denen man äh, Bahn fahren kann. Man, man macht quasi, wenn man reinkommt, ist wie in Paris. Man legt die auf, geht rein, dann fährt man Zug. Und wenn man wieder rausgeht, legt man die auch auf, auf, auch auf kann rausgehen. Und der rechnet einem aus, wie viel das gekostet hat. Äußerst praktisch. Man braucht keine Einzeltickets kaufen. Man muss sich keine Gedanken machen. Und das funktioniert sogar in der gesamten Region, also von Osaka bis Kyoto hoch. Nur wenn man die Region verlassen will, also nach Tokio fahren will oder dann weiter in den Süden, braucht man, dann geht das nicht mit der Karte. Aber dort kann man sie wieder, egal. Zumindest sind wir jetzt mehr Citizens. Das war schon mal so das Erste, was wir heute gemacht haben. War auch super einfach am Automaten, er konnte nämlich Englisch. Und dann sind wir ähm, zuerst zum Schrein, zum buddhistischen halt, Tempel. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, wo sind, ich habe keine Ahnung. Man sollte wissen, was das ist, weil da ist wir sehr sind einen Turi großen Schrein schlechthin. gegangen, großen Tempel muss man sagen, buddhistischen Tempel, Tempel, Tempel, ja. Ja, buddhistische War Tempel. Sehr schön, da konnten wir auch mal das Ritual durchführen. Kurz mit dem für unsere View. Ja. Tempel Buddhistisch, Schrein, Shintoistisch. Genau. So ganz banal zu sagen. Ja. Das Reinigungs-Zeremoniell am Anfang ist aber das gleiche. Man kann so eine Schöpfkelle, muss sich dann erst die eine Hand, dann die andere Hand. Dann macht man mit der einen Hand kurz das Wasser in den Mund und spuckt es aber wieder aus, sich selbst vor die Füße. Dann lässt man das noch den Stab runtertropfen oder die Kelle runtertropfen, dann legt man sie wieder hin. Verbeugt man sich noch beim Putzen? Ich weiß es gerade nicht, ist egal. Haben wir, haben wir nicht gemacht. Aber ich habe es so leicht angedeutet, weil ich mir unsicher war. Das ist war. immer gut, wenn man es ja. halt ganz weiß. So. Leicht an Eigentlich ist es immer gut. Man kann sich immer ja. verbeugen, weil es ist immer höflich. Ich genau. glaube zum Beispiel, wo wir bei dem Black Panther da raus sind, haben wir... hätten wir einfach gemacht, hätten es... Ich habe es dann danach gemacht, du auch ja, ja, ich auch. auch. Ich ja. auch. Weil genau. wir sind in einen reingegangen, in einen Bereich und da war oben so ein Panther äh, aus Holz geschnitzt. Und der war sehr, sehr schön, der Bereich, und da stand dann auch so keine Fotos und so und nichts, aber sehr schön. Und wo wir raus sind, ich dachte halt, weil es so ein Teil vom Tempel ist, dass man nicht sich nicht nochmal zusätzlich verbeugt. Aber die Einheimischen natürlich alle, die rausgekommen sind, haben sich alle natürlich noch umgedreht und haben sich schön verbeugt. Ja, genau. Also, man kann, glaube ich, nichts falsch machen, wenn man ja. an, jeder, an jedem Eingang oder so sich einmal kurz verbeugt. Und in diesem Tempel haben wir dann auch gemerkt, das ist ein Tourist-Spot. Weil wir haben natürlich auch andere ausländische Touristen gesehen. Ja. Unter anderem ein deutsches Pärchen. Wir sind jetzt denen nicht hinterhergerannt oder sowas. Die haben es auch vermieden, uns irgendwie weiter großartig zu beachten. Das ist dann glaube ich auch nicht notwendig oder so. Ich wollte gerade sagen, ich finde das ganz absurd. Ja. Also. Hä? Nee. nee. War halt nur, wir sind jetzt schon vier, fünf Tage hier. Wir haben quasi noch nie so richtig andere Menschen gesehen außer Japaner. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. Touristen. Andere, andere Touristen, Entschuldigung. Ja, War halt ein langer Tag, Entschuldigung. Und wir haben auch noch ein bisschen Jetlag. Genau, nachdem wir dort waren. Haben wir Free Wi-Fi gesucht, weil wir gemerkt haben, dass die Karte uns nicht das anzeigt, was wir gerne hätten. Und nachdem wir irgendwo Wi-Fi gefunden hatten. Ich bin heute, das ist wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie die, die Plätze heizen, wo wir waren. Ja, wir sind einfach quer durch die Innenstadt gelaufen und haben Essen gesucht, haben dabei vieles und hat alles Schönes und es gefunden. Ja, Einkaufsmeilen, so, so eine riesige lange Straße, was ist, ich ein Kilometer lang. Wo einfach nur ein kleiner Shop am anderen ist. Immer so, der Eingang ist keine Ahnung, drei Meter breit. Da geht er ein bisschen nach hinten. Da gab es halt alles CDs, DVDs, alles. Sexshops, äh, Elektronik-Shops. Ich, ich musste wirklich lange gucken, weil ich so war: okay, ist das jetzt ein Baumarkt oder ist es ein Sexshop? Ich, was, also, weil das alles so kleinteilig denn war, egal was ja. für ein Shop. Du hattest 10.000 Dinge auf der Seite. Du musst dann erstmal gucken: was, was ist das? Was macht man damit? Ist das jetzt Spielzeug? Ist das für Kinder? Ist das was ein Fanladen? Ich hab, Also ich war... Ich finde, wenn du nicht explizit was suchst, oder explizit irgendwie zu was, Also, mich überfordert das sonst. Wenn mhm. ich jetzt gewusst hätte, ich habe Papier gesucht. Ja. Aber die scheiß Map hat mir mal angezeigt, wo ich markiert hatte. Mhm. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal mal nach Downtown reinfahren. Demnächst bald. Äh, zum Beispiel den Löwenschrein noch anschauen. Ja, dann schon. ja. Was wir nämlich eigentlich auch gesucht haben, ist so ein vegetarisches Essen Ding, und das ist richtig schwer in Osaka vegetarisches Essen zu finden. Oh, das ist die es Hölle. gibt meistens ist es dann Indisch, aber Indisch hatten wir gestern schon. Mhm. Das war gut Indisch. Mhm. Und, und, und, und witziger war, wir haben extra eins rausgesucht gehabt. Da stand dann, das war auch bei Google bei vegetarisch bloppte das auch mit auf, und dann hieß es Mai Wege Cafe oder Ach so, sowas. Ja, ja. Und dann kommt man hoch vor dieses Restaurant und das erste, was überall in so mit zwei Tafeln schon groß angezeigt wird, we don't have vegan menus. So. Nee, nee. Uh, sorry. Dishes. Ah, we don't nee, have vegan nee, Dishes. Nein, sie meint das vegane Menü haben sie gerade. Sorry, we don't have vegan Menu oder at the moment. We don't have at the moment. At the moment stand ja. nicht dabei. Ja, das war quasi Aha. aus. Ach, das in Moment habe ich gar nicht gesehen, ja. weil ich dachte, dass sie halt so, so oft angesprochen verstanden. werden, dass sie hm. wegen Wege, Veggie, Vegan, ja. so, dass sie ankommt. Das kann natürlich auch sein. Und dass sie dann halt, weil sie ja auch schon so war, sie hat ja gleich auf Schiff so gezeigt, Ja, ja, oder? ich habe ja nach vegetarisch gefragt, nicht nach vegan. Aber sie konnte natürlich wieder ja kein Englisch. Egal. Ja. ja, okay, ich so, kann ja auch kein jetzt. Japanisch, ist schon okay. Genau, ähm, aber wir haben dann in einem, äh, in einem großen Einkaufszentrum, eigentlich in der großen Zentrums-Eisenbahnstation, äh, haben wir dann tatsächlich ein kleines Restaurant gefunden, was ein veganes Menü, äh, Menü hatte, vegan eigentlich. Hat was? Das war da was? Nö, das war vegan. Ja. ja. Das war sehr lecker, genau, Geldautomaten war auch so ein Ding, haben wir vorher nicht gefunden, äh, außer dann dort in, dem, äh, in, der, in der, der Einkaufsmall, was auch immer, aber wahrscheinlich haben wir sie nur deswegen nicht gefunden, weil alles klingt und leuchtet. Du einfach keinen Überblick hast, wo sowas zu finden ist. Weil auf der Karte, in der JetBennies Travel App, wo wir dann reingeschaut haben, waren eigentlich genug da. Genug Geldautomaten. Aber wie gesagt, es war viel rumlaufen. Es war das erste Mal. Wir wissen jetzt, dass wenn wir äh, aufwärts unterwegs sein wollen, müssen wir uns die Punkte vorher anders markieren oder die Einstellung richtig setzen, damit wir sie wiederfinden. Weil ansonsten selbst auf der Karte sich zurechtzufinden zu finden geht, ja. Ich, ich gut. wusste eigentlich auch, ich hatte mit den Löwenschreien. Gut markiert. Aber wenn du dann irgendwie sagst, oh, okay, das ist in dem Park ist es der Schrein und dann siehst du dass in dem Schrein irgendwie zehn äh, in dem Schrein, in dem Park zehn Schreine sind so. Ich so hm, okay. irgendeiner von denen muss es sein. Mhm. Was? Hörst du mir zu? Ja, ja ich höre zu. Ich versuche das gerade so ein bisschen trotzdem hochzuhalten, dass wir da ah, draußen waren und das, und das Ding ist äh, nein. Ich würde sagen, es war eine spannende Erfahrung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so Großstadt eher mag. Und deswegen. Und <lacht> ich habe meinen Löwentempel gefunden. Noch <lacht> nicht. Wie gesagt, wir fahren da ja wieder hin. Es kostet nicht viel Geld. Nee, nee, nee das ist absolut. Das ist, äh, das ist äh, sehenswert. Sehenswert auf jeden Fall. Also ja. ja. Und falls es dann doch nicht ohne Freewife vergeht, müssen wir irgendwie vielleicht doch mal. Ach. Kriegen wir hin. Mobile Wi-Fi holen uns, aber ich glaube auch nicht. Man muss sich halt dran gewöhnen und es geht, es geht tatsächlich. Das Schöne wäre ja, man könnte sich mal durchfragen, es geht ja auch nicht. Ich hab, wir müssen dann nochmal hin, mir ist gerade aufgefallen, ich habe nicht die Stifte gekriegt. Egal. Ja. Wir waren in so einem äh, Cosplay-Store, haben natürlich auch gleich Deutsche dort getroffen, aber ähm, der war sehr witzig, weil der war wirklich richtig laut. Du standst an einer Stelle, da hat das. Der Fernseher gebrabbelt irgendwas, dann ist man äh, einen Schritt oder einen Meter weiter gegangen, dann brabbelt schon der nächste Fernseher los. Also mit jedem Schritt veränderte sich quasi das akustische Hörerlebnis. Das war sehr, sehr krass, aber dadurch, dass es so viel war, war es wieder okay, weil dann war es wie Straßenrauschen. Damit konnte man arbeiten. Wir haben dort Öhrchen für mich gesucht, aber die hatten nur welche zum Reinklemmen in die Haare und dafür habe ich glaube ich zu wenig Haare. Und mit Haarreif gab es nur Hasenohren. Ich wollte Katzenohren haben, weil die sehen richtig gut aus. Gab es leider nicht, noch nicht, finden wir aber. Und dann waren wir noch bei diesem Tower. Am Ende. Und das war auch eine riesige fast wie oh Jahrmarkt. Äh, da war eine, so eine richtig schöne Spielautomatenhöhle. Äh, das, das stimmt. Die Spielautomaten-Höhle. Aber da, war, konnte, da haben wir äh, Super Mario gezockt, das erste. Soweit wir halt kamen bis Level 2. Ich <lacht> oh, muss aber auch sagen, ich, also ich glaube, du hattest dann Talent nee, Level 3 sogar. Also, drei ja, Level. 3. Ja, Level. Drei, es, ist, es ist alles noch Level 1, glaube ich, aber dritte Stufe ja. oder so, keine Ahnung. Ja. Ich finde, ja, ich finde die Zockhöhlen da, die sind ganz cool. Also, da könnte ich, ich tatsächlich auch irgendwie so einen Abend lang einfach nur Super so ja. Mario zocken oder so. Aber es ist auch ganz schön laut tatsächlich da. Es ist super laut und so, Aber mhm. da hast du was zum Zocken. Aber, aber der Rest von dieser Straße, da an diesem Tower-Ding, boah, das ist so der. Also pff, ganz furchtbar. Ja, ganz furchtbar. Ganz viel Essen. Ganz ja, aber wirklich, es ist so billig jahrmarkt -mäßig. Oh, halt ah, schießen, ich ich ziehe zieh ihn schon wieder runter. Ja, ja. Ja, oh yeah. ja, es gab auch ein Restaurant, wo du deinen Fisch selber fangen konntest. <lacht> wirklich, wirklich mit einer Mini Angel konntest du deinen Fisch selber fangen aus einem kleinen Becken und mit so, also für Blöde fischen. So einmal rein, dann mit Netz eben praktisch eher rausheben aus dem Wasser und ja, dann. Angel, ich glaube, das war Brustlecker. Ja, ja es war so ein. Möchte Englisch. Das und, hui, ja. und dann, aber du, musst eigentlich ich ausfischen ja. ihn dann so. Ja, und dann gibst du den, den Fisch dann dem Kellner. Naja, genau. Also. Hattest du auch Spaß? Ich fand es schön. Die Essenssuche war ein bisschen anstrengend, aber sobald ich den äh, Rechner. ich habe einfach okay. nur, es ist so wow, es ist so anstrengend. Krass. Also, ich bin ein Landei. Komm, nütze das. <lacht> ja, wie gesagt, ich fand es okay. Wie, Nein, das, also wirklich, es ist alles okay. Also echt, aber das ist nur so die Überwältigung ziemlich so überwältigt, nicht überwältigt. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> genau dann ist, deswegen ist eigentlich unser Vorort in dem wir hier wohnen ja wohl vor Ort, na, der Vorort naja, zwischen Vorort und so den haben wir auch dann an der Station erst gewohnt. eben immer ja. mit der was positiv Stimmung <lacht> und unser Vorort ist halt sehr ruhig sehr flach wir haben tatsächlich vor unserer Tür äh, eine Fahrradstraße einen kleinen Bach und einen Park und wir haben also nicht mal irgendwie Häuser weil sonst ist alles sehr eng hier und es ist, äh, ist relativ weit. Wir sollten davon auch mal Fotos machen bei Gelegenheit. habe ich schon Fotos. Von draußen. Mhm. Direkt das, vor unserer Wir warten, Tür. bis die Kirschblüte kommt. Ja, wir warten, bis die Kirschblüte kommt. Das müsste auch äh, in der Woche, spätestens zwei Wochen soweit sein. Geht Witz nach hinten. Hm. Ich habe heute ich bin schon richtig so japanisch eingestellt. Heute Morgen habe ich erstmal so Sakura, also die Kirschblüte, so Live-Cam-Prognose mir angeschaut. Und war so, ah, okay. Mhm. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja. Ansonsten, wir würden euch auch unser Quartier mal zeigen. Aber Omani sagt nein, weil hier überall irgendwelche Schilder hängen mit, das ist verboten, das dürft ihr nicht, achtet darauf und so weiter und so fort. Das Ding war, sonst hätte ich schon Fotos gemacht vom Quartier, glaube ich. Aber es ist wirklich halt alles beschildert für, für Dummies halt Außerdem so. gibt es keine Schränke, deswegen sieht unser Schlaf-Fernsehzimmer aus wie Sau, weil alles rumliegt. Ja, das auch. Also ich finde, es ist gerade nicht unbedingt optimal zu fotografieren. Ja, ansonsten, so, wir müssen... Ich, wir sind schon bei 17 Minuten. Ja, ja, das ist okay. Man kann einen Podcast bis zu 30 ziehen. Was? Die Leute hören trotzdem zu. Habe ich ge gelernt. <lacht> Solange die Themen interessant okay. sind... Ich äh, habe keinen Kuchen wollt, mehr. Ja, ja, wir sind auch gleich fertig. Ich wollte noch äh, sagen, was wir so den nächsten oh, Tages croissant. vorhaben. Entschuldigung. Willst du noch ein Croissant haben? Nee, die sind für morgen früh. Nee, die kannst du jetzt ruhig essen. Wir können ja neue holen. Ach, komm, nee, die sag, drüben, kurz. nee, die drüben haben nur mit Zucker. Sind so. eigentlich, eigentlich sind es keine Schmerzide. Croissants, es sind Milchbrötchen in Croissant-Form. Mhm, ja. Nicht mehr so viel Blätterteig übrig. Mm. Blätterteig das ist niedlich als Knutschen. Das ist, hört ihr irgendwas knacksen oder sowas? Nein. Es, es ist, ich wollte noch sagen, was wir die nächsten Tage so vorhaben. Haben wir schon einen Plan? Nein, noch nicht genau. Wir wollten nochmal zum Hasenschreien. Ja. Für dein Büchlein. Weiß ich nicht, weiß ich dein Stempelbüchlein da. Was man kann nämlich Stempel sammeln, wenn man Schreien abläuft. Und beim elften Schreien darf man dann umsonst rein oder so. Keine mhm. Ahnung. Nein, es geht darum, dass du das ist wie so ein Segen, den du abholst vom Schreien. Ja. Also. <lacht> Aber für euch ist natürlich kein Sammelbuch, dass man umsonst irgendwo reinkommt. Der elfte Segen ist dann halt Pixel 2. ist kaputt gemacht. So. Es gibt hier noch in Osaka City ein Jazzboot Hat Omani gefunden. Da fährt man wirklich, wie lange, eine Stunde? 40 Minuten. 40 Minuten durch die Gegend. Und hört sich Jazz an. Und von den Bildern her war es mal Dixieland und mal nicht Dixieland. Mal gucken, wird spannend. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass wir damit fahren wollen. <lacht> Wenn ich Jazzboot erwähne, ich erzähle das doch nicht, weil also. es cool ist. Oder ja, vielleicht, weil es einfach gibt hier. Mm -mm. Hm. Wir werden damit fahren, früher oder später. Genau. Das sind so die zwei Sachen, die wir geplant haben. Achso, wir leihen uns Fahrräder aus für den Hasenschrein wahrscheinlich. Vielleicht. Weil also meine fährt sonst kein Fahrrad, aber hier hat sie gemeint, würde sie es vielleicht mal tun. Mal gucken. Mal gucken. Aber es geht eigentlich relativ gerade beim Hasenschrein. Mhm. Okay. Dann äh, war uns ein Fest und bis zum nächsten Mal.